Herzlich Willkommen bei der Salzburg AG. Mein Name ist Christian Jagd, ich bin Leiter der Business Unit Digital Solutions. In meiner Rolle als CDO möchte ich heute ein paar Insights zu dem Bereich Digital Solutions geben. Die Salzburg AG ist mehr als nur Strom, Wasser, Verkehr und Energie. Wir müssen uns den neuen digitalen Herausforderungen als Firma stellen. Dazu wurde im letzten Jahr der neue Bereich Digital Solutions gegründet, in dem wir Themen gebündelt haben, Themen wie Technologie, Innovation und Business, um hier gemeinsam stark aufzutreten. Wenn wir über digitale Transformation sprechen und auch über Innovation, dann sprechen wir über Elektromobilität, Microgrids, Connected Home, Smart City Lösungen und auch intelligentes Energiemanagement. In diesem Themenfeld wollen wir neue digitale Produkte entwickeln und den Kunden in seinem Alltag helfen. Hallo, ich bin der Rainer Spalt, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin seit Mai 2020 bei der Salzburger AG, vorher noch im Bereich Digital Technology und jetzt im Bereich Digital Solutions. Ich bin Product Owner bei Digital Solutions und für den Bereich E-Commerce zuständig. Das heißt, dafür verantwortlich, das Projekt voranzutreiben und den digitalen Vertriebskanal aufzubauen. Was sich geändert hat, ist wahrscheinlich die Sprache. Also Wir haben vorher noch von einem Projekt E-Commerce gesprochen und sind jetzt bei einem Produkt Digital Marketplace angelangt. Der große Unterschied ist, ein Projekt hat ja ein gewisses Startdatum, ein gewisses Enddatum, einen festgesetzten Rahmen und das Produkt wird entlang eines Lebenszyklus entwickelt. Das heißt, es wird sich auch im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Hier im Digitalbereich haben wir alles nach dem Thema New Way of Work umgesetzt. Wir haben sogenannte Semi-Open-Space-Büros und Offices wo wir einfach agiler, schneller, transparenter zusammenarbeiten. Um unsere Vision und Ideen umzusetzen, sehen wir drei Fokusthemen. Technologie und Daten, the new way of work, sprich neue Arbeitsmethoden und Mitarbeiter und Partner. Und hier bündeln wir nun unsere Kräfte im Bereich Innovation, im Bereich Technik, um hier neue Produkte zu entwickeln. Was heißt das? Das heißt, dass wir Business-Developer, Projektmanager, Produktmanager, Techniker, Cloud-Experten zusammenbringen und die zusammen in sogenannten Product-Teams gemeinsam an einem Thema arbeiten. Wir wollen uns an ja einem Product-Team organisieren. Dementsprechend sind wir eigentlich an einem Produkt ausgerichtet und nicht an äh, einer, einer ganz spezifischen Tätigkeit. Das heißt, wir haben ein sehr breites Spektrum, was wir abbilden werden an dem, was wir... An, an Wissen mit einbringen werden, also wir arbeiten auch großfunktional und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Das wichtigste Thema sind natürlich unsere Mitarbeiter und unsere Partner. Ja. Wir suchen Mitarbeiter mit Leidenschaft, mit Motivation, natürlich Mitarbeiter mit Kompetenzen und Mitarbeiter, die jeden Tag aufstehen, weil sie Purpose, den Sinn und Zweck haben in ihrer Arbeit. Des Weiteren wünschen wir uns natürlich Mitarbeiter mit hohem Engagement und die den Wert auf das Thema Teamarbeit, Teamwork legen. Ich mag sehr gerne Neues zu kreieren und, und das dann in die Umsetzung zu bringen. Ähm, jetzt Dinge neu zu denken und eine Struktur zu schaffen für einen digitalen Vertriebskanal in der Salzburger G ist echt herausfordernd und sehr spannend. Das Ganze mit motivierten Kolleginnen und Kollegen zu machen, macht einfach auch unglaublich Spaß. Wenn Sie sich für einen Job bei der Salzburg AG interessieren, klicken Sie einfach auf www.salzburg-ag.at. karriere